Weitere Freundin lernte ich Jörn kennen und ähm, ja und er, also ohne ihn wäre das nicht denkbar und die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat uns auch sehr unterstützt. Wie, inwiefern warst du inspiriert von dem Film von Margarete von Trotter, der äh, heute hier auch läuft? Ja, Sie wird ja viel erwähnt und so mh, wahrscheinlich. Der, der, der Film war ja für uns in den 80er Jahren in der DDR eine Offenbarung eigentlich, ja, also war ein toller Film. Ich verehre die Trotter und danach habe ich sie noch mehr verehrt. Das ist eine tolle Frau und ein toller Film. Was war dir am wichtigsten bei dem, bei dem Film? Also an deinem, also es ist ja eine Dokumentation, Margarita von Trotter hat einen Spielfilm gemacht. Was ist deine Zentr zentralste Idee? So kann, man, kann ich das gar nicht sagen. Ich bin so genau, wusste ich natürlich nicht Bescheid über Rosa Luxemburg. Und ich habe mich da immer an Jorn gehalten. <lacht> ich habe immer, immerfort Fragen gestellt und alles gelesen, was er mir gegeben hat. Und manchmal rief ich ihn an und hatte eine Frage, der sagte, Moment, ich muss mal nachdenken. Zwei Minuten später rief er an und hat die, Nach äh, die Antwort gehabt. Was mir jetzt auffällt, ich habe den Film ja selber lange, also länger jetzt nicht gesehen, ähm, der Film hätte natürlich länger sein müssen. Ich finde ihn, ich wollte zu viel reinpacken und vieles, vieles war nicht lacht. drin. Also dadurch ist er hastig, finde ich, am Anfang, weil es hätte noch viel mehr reingekonnt. So. Ja, und du kommst ja Aber vor. Aber wir ja nicht meckern. Hm? Also wir sind froh, dass wir ihn machen konnten. Du kommst ja auch vor im Film. Wie, wie schafft man das, ein so komplexes. So eine komplexe Persönlichkeit, die ganze Geschichte, die damit spielt, auf 53 Minuten zu reduzieren. Ja, das schafft man ja nicht. Äh, also was zum einen mir Inga immer wieder sagt, es ist viel zu kompliziert. Also wir müssen das viel einfacher machen. Und deine ganzen <lacht> Differenzierungen, äh, Holger Pollitt ist hier im Raum, der wird sich sicher an etlichen Stellen gefragt haben, warum wir es so geglättet haben. Äh, sonst wäre es überhaupt nicht erzählbar. Äh, gewesen Und äh, es bleibt natürlich eine Auswahl. Es bleibt äh, jede Entscheidung für ein Thema, das man dort äh, behandelt, ist eine Entscheidung gegen fünf andere Themen. Weil die Luxemburg ist nun mal äh, alles andere als eindimensional gewesen und äh, sie überrascht mit ihrer Vielseitigkeit immer wieder aufs Neue. Der Film lebt ja sehr von den, würde ich sagen, oder auch von den tollen Bildern ne, von, äh, von Kate Evans. Wer es noch nicht kennen sollte, ist äh, die Graphic Novel über äh, Kate Evans war, glaube ich, ein wichtiger, ein, ein toller Coup der Rosa-Luxemburg-Stiftung, muss man sagen, wo sie äh, auch unheimlich ihr Wirken nahegebracht wird. Und der Film äh, profitiert ja auch davon, glaube ich, würde äh, so sehen. Na, na klar, ohne ohne die Bilder von Kate Evans, hätten wir das so nicht machen können, weil ähm, das, das, ist, das ist wirklich so, ich hatte keine Lust darauf, ähm, also wir hatten gar keine Lust darauf, irgendwelche alten Schränke zu zeigen oder die Hand, die angeblich Luxemburgs ist oder so, das ist irgendwie, nein. Also ein Bett, wo sie gar nicht gelegen hat, dann wirklich, ja, ja. also das hätte, hätte ja auch ein Stilmittel sein können. Und da kam Jörn und hat gesagt, Moment, aber ich habe ja noch das tolle Buch und äh, das tolle, die tolle Frau, also das war schon eine wo, Säule. Wobei man der, der Wahrheit äh, zuliebe sagen muss, ich hatte sie auf das Buch aufmerksam gemacht, um Anregungen zu kriegen, als sie dann sagte, du, die würde ich im Film einsetzen, hm. da hatte ich erstmal mal gar keine guten äh, äh, Gefühle, ja, da weil war ich da, da war ich verblüfft und hatte Angst, dass das ins kitschige abkippt. Äh, Ach echt? Okay, bei, bei dir und bei der Art zu zeichnen, hattest du äh, Angst, ich, dass es ins kitschige? hier ich, ich war, ich, wir haben Kate bei der Entstehung auch beraten. Also ich. Wir kannten uns schon länger. Also, wir kannte das Buch und habe auch mit ja. Buchvorstellungen in anderen Erdteilen gemacht. Das ist alles, ich mag das Buch ja auch und habe ja auch es vektoriert in der deutschen Ausgabe. Aber ich konnte es mir als Film nicht vorstellen. Und als ich dann so die ersten Sequenzen dann sah, dachte ich, mh, sie hat recht. Und zwar ausnahmsweise nicht Rosa Luxemburg, sondern Inga. <lacht> Es ist dann auch mal gut, auf eine, auf eine Filmregisseurin zu hören. <lacht> Ihr habt einen ähm, wahnsinnig tollen äh, Kameramann verpflichten können, oder? Ja. Wir haben den den Markus genau. Winterbauer. In nicht ohne meinen Markus, würde ich jetzt sagen und sage ich auch. Also, äh, Markus ist nicht nur ein ganz toller Kameramann, also für mich der Beste, ähm, sondern er ist einfach ein kluger Mensch, da sitzt er auch. Und er okay. <lacht> Und ähm, natürlich war, brannte er sofort für Rosa Luxemburg und hat auch ganz viel gelesen. Hat sagte immer, füttere mich, füttere mich und, ähm, und das macht einfach ähm, ja, großen Spaß, so zu arbeiten. Also ich musste ihn nicht überzeugen, das war klar, dass er den Film machen will. Und, und ihr konntet ihn euch leisten, das ist auch gut. Äh, das ist eine gute Frage, aber Markus ist ein, ein, ein, ein sehr wie soll ich sagen, es ist ein gerechter Mensch und dann, ich weiß gar nicht, wenn ich über Markus was Schlechtes sagen würde, müsste ich lange nachdenken, mir fällt nichts ein. Also das ist nur auch so, dass man das immer dann so macht, dass es dann auch geht. Also, also da gehört sein Idealismus dazu. Das ist auch geschafft, Leute, um dich zu versammeln, die einfach auch an dem Thema sind. Ja, natürlich. Sind. Also Klar. so klingt das, die einfach so. Klar. Mhm. Ähm, Ihr korrigiert ja ein bisschen das Bild von Rosa Luxemburg als dieser blutigen Rosa, also darum geht es ja auch, ohne eben jetzt mit Weichzeichnung eine, äh, ja, eine Frau nett zu machen, die es ganz offensichtlich nicht war. War das ein wichtiger Punkt, das, dieses Bild zu korrigieren, was ja auch schon äh, Margarete von Trotters äh, Anliegen war? Naja, das ist vielleicht also für, für Historiker so, ich bin nicht angetreten, um ein Bild hm. zu korrigieren, ich bin eigentlich angetreten, um mein Bild zu ja, das ist natürlich ein bisschen, vielleicht klingt das so zu laut, aber ich habe eine Vorstellung bekommen von, von Rosa Luxemburg und die würde ich gerne oder wollte ich gern teilen. Und, und welche war das? Nochmal mit deinen Worten. Genau, aber das eine, ist ja eine tolle Frau, die lebenslustig war, die Ideale hatte, die um die Verbesserung der Welt aber nicht als blutige Terroristin, sondern genau das Gegenteil davon war. Ähm, ja, aber die eben auch eine richtige Frau war, eine sinnliche Frau, also, ja, eine, eine großartige. Ja, auf jeden Fall, noch mal dein, als Historiker, dann war das dein Anliegen, das Bild äh, naja, der blutlinie also, zu äh, wir hatten natürlich, äh, auch mit anderen Kollegen mich verständigt, wir hatten schon die Absicht und das haben wir auch nicht verheimlicht gegenüber Inga und der Crew äh, hatten schon die Absicht, ein paar Bilder äh, gerade zu rücken und äh, die. Zum Wützenburg, Beispiel. Naja, was, ist, was sind so die Prädikate? Also die entweder Männer verzehrende Migäre, oder aber diese stumpfe, nur an die Revolution und an nichts anderes denkende Frau. Das sind alles Bilder, die man findet. Die Blutgerosan selbstverständlich, dann die halbmenschewistin, so hat Stalin sie genannt. Gut Fischer, ihre, eine ihrer Nachfolgerinnen, hatte die Pietät zu schreiben, dass man die KPD nicht revolutionieren könne mit, mit dem Denken Rosa Luxemburgs, das wäre so, als wenn man versuchen würde, einen Tripperkranken mit Syphilis-Bakterien zu heilen. Was Auf dem Niveau ich. spielte sich so kommunistische Partei ab und Ernst Theermann hat noch elf Monate, äh, bevor die Nazis dann die Macht erhielten, äh, es für wichtig gefunden, ein ganzes Plenum zu Luxemburgismus und Luxemburg zu machen und dort hat er erklärt, dass das luxemburgische Denken stets in den Vorruf des Sozialfaschismus führt. Also das waren so Dinge, die durchaus im Kopf von mir waren und wir haben nun keine keinen plakativen, Film gemacht, hätte ich eine andere Regisseurin haben ja. müssen, mhm. <lacht> aber wir haben es versucht implizit äh, so nachzuzeichnen, dass es dieser Frau zumindest ein bisschen ähnlicher ist, als das, was wir bisher so an Film zu sehen bekommen haben. Du, ähm, Na, danke. Ja. Danke dafür, du hast in dem Film, glaube ich, es kam von dir der Oton, dass sie depressiv war und dann kam es auch ein Auszug aus diesem Brief in Bronke, glaube ich, wo sie auf der Pritsche liegt und das war jetzt für mich die eigentliche, sich erst relativ spät beschäftigt hat, die aber die Briefe auch gelesen hat. Da habe hab ich kurz gestutzt, weil der Brief ja, sie, sie schreibt ihm, sie liegt auf dieser dunklen Pritsche und dann geht es ja eben weiter, dass sie schreibt und trotzdem möchte sie die ganze Welt umarmen und sie, und sie weiß gar nicht, woher eigentlich ihre Freude kommt, ihre Lebensfreude. Und für, für mich war sie, also aufgrund dieser Briefe oder auf der Beschäftigung, die ich jetzt gemacht habe, war ich richtig, ich wusste das nicht, dass sie depressiv war und war richtig erstaunt. Und dann fehlte mir das ehrlich gesagt, dass das rauskam an, an der Stelle. Also naja, äh, wenn man sich die Briefausgaben anguckt, die ersten Fassungen, die, also die ersten beiden Bände, die ähm, Anfang der 80er Jahre erschienen sind, äh, das sind ja Übersetzungen, zumeist Übersetzungen aus dem Polnischen, weil das mehrheitlich Briefe an Neo-Jogisches sind, äh, dort äh, findet man eine Reihe von Auslassungszeichen und das sind immer, wenn sie erotisch sexuell wurde und immer, wenn sie über Schade. ihre Depressionen ja. dank Heuer Pollitz Unterstützung haben wir glaube ich vor sechs oder sieben Jahren äh, die Liebesbriefe als Einzelband und dann noch vollständig übersetzt ohne Auslassungszeichen und äh, auch viele Fehler die in der Übersetzung drin waren, die nicht jetzt unbedingt vorsätzlich waren, äh, dabei auch noch äh, mit korrigiert also wenn man die wirklichen diese Briefe lesen wir, sollte man den Liebesbriefverband nehmen. Ja, aber warum habt ihr euch dafür entschieden, das auszulassen? Also nochmal äh, danke nein. auf den Hinweis zum Liebesbriefverband. <lacht> das ist auch für dich auf jeden Fall. Also, ich bin ganz weit vorne, ich besorge mir das Buch. Aber ähm, dennoch ähm, hat mich das interessiert. Ja. ja, also wir finden, wir haben das erwähnt. Du sagst das. Und ich sage das auch nochmal. Wir zitieren den Brief. Da wäre nämlich genau das passiert, was wir nicht wollten. Ähm, im Grunde genommen, das war eine Facette in ihr, die war sicher für Historiker, für Biografen sehr wichtig. Aber ähm, das war nicht so wichtig, dass man das... Also, Welche? die Depression. Genau, aber der, der, der, wie, wie sie selber ja weiter schreibt, schreibt sie ja, sie weiß eigentlich was anderes nicht, woher immer ihre unergründlichen nee, Freude. Das sind ja zwei Briefe. Kommt. Das sind ja zwei Briefe. Der eine Brief, wo das ähm, doch, doch, doch. Ich habe es ja jetzt noch mal gesehen und ich habe es ja geschnitten mit Kirstin, der Katrin, <lacht> die auch hier ist. Super geschnitten. Das ist der eine Brief, da ist sie in, dem, in Warschau, wo das Bett ist und die Sch Schritte vor und das ist alles so furchtbar. Bestimmt zehn Minuten später kommt der Brief, wo sie die Freude hat, da ist sie in Wronke. In Wronke ist der depressive Brief nicht. Guckt ihr das nochmal an. Das okay. weiß ich ganz okay, genau. Okay, wir brauchen uns an dem Punkt jetzt auch nicht festbeißen. Äh, mir hat es so ausgereicht weil die Gefahr, dass dann diese Frau sozusagen nur noch auf dieses Problem Nein, okay. ich will da, ich will genau das Gegenteil. Also im Moment, ich weiß nicht, wie jetzt dieses ja anscheinend kommt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es euch. Geht. Also mir ging es genau darum, dass es mir fast schon an der Grenze war. Also ich finde gut, dass ihr das erwähnt, dass sie auch depressiv war, weil mir sie eigentlich eher erschien wie ein unheimlich lebensfreudiger Mensch, der das unheimlich ist ja viel Kraft hatte. Beides. Und mir ging es eher so, dass es mir fast so viel Depression war und ich so verwundert war, weil ich dachte, oh. aber okay. sie hat doch gerade geschrieben, dass es, obwohl sie da eingesperrt ist, sie macht das Beste draus, sie schreibt und sie guckt. Also, sie schreibt ja mal Den Film bitte nochmal gucken. Also, genau das Gegenteil das, ja, wollte ich sagen. okay, das, das, das gehört zu ihrer Selbsttherapie, sich immer wieder äh, äh, selbst aufzurichten, sich immer wieder zu ermuntern äh, Und äh, selbst wenn es ihr dreckig ging, knirschte sie eben nicht nach außen. Ja, also, ja, und, und diesen so. Kampf äh, finde ich toll. Also, ja, ich, ich, ich finde ja sowieso. Ähm, also ich finde ja sowieso ihren Kampf toll, auch ihren politischen Kampf, aber dass sie eben auch einen persönlichen Kampf hatte und sich gesagt hat, ich lasse mich der Dunkelheit nicht, äh, gebe ich mich nicht hin. Äh, das ja. Gut, also ganz im Gegenteil. Äh, äh, äh, Haben wir beide missverstanden? Ja, ähm, gut, also das, das deutet darauf hin, dass ich mich offensichtlich vollkommen missverständlich ausgedrückt habe, wenn zwei Leute hier auf <lacht> dem. <lacht> <lacht> ähm, was würdet ihr anders machen, wenn ihr jetzt den Film nochmal seht? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ach Mensch, also außer länger? Das, Länger länger würde mir ja keiner erlauben, leider, aber äh, ich glaube, vom, vom Kern her würden wir alles nochmal mach, so machen, aber es wäre wieder ein anderer Film. Ganz klar, ist ein Jahr vergangen und es ist einfach so. Ähm, dabei muss man äh, wirklich sagen an der Stelle, das ist fast ein Wunder, dass so ein Film noch entstehen kann, weil normalerweise muss man, ich arbeite ja eine Weile schon fürs Fernsehen, immer ganz genau vorher sagen, man muss ein Skript schreiben, das 30, 30 Seiten an, äh, lang ist und im Grunde genommen schon genau das platzieren, was irgendwo äh, erscheint. Dieser Film äh, lebt von der Sinnlichkeit auch und die Sinnlichkeit kann man nicht vorher äh, festnageln. Das geht nicht. Also man kann nicht vorher sagen, man macht das genau so und so. Das muss in dem Moment kommen und dadurch, wir würden nichts anders machen, aber es wäre trotzdem ein anderer Film, weil es ein Jahr später ist, weil vielleicht die Sonne nicht geschieden hätte oder ein Protagonist. Okay, aber du hast keine inhaltlichen Nein. Sachen, die du irgendwie anders machen würdest? Nein. Wie war die Zusammenarbeit mit dem mit dem Sender, weil du es jetzt selber nochmal angesprochen hast, dass es oft der ja auch äh, ist. Denn konkret war es okay. Also, ähm, die Arterei ist, glaube ich, nicht so gut besetzt, kann ja, so ich ruhig sagen. Das, ist, das war in Ordnung, die Redakteurin hat das ähm, durchgeboxt, den Film quasi, und ist selber, glaube ich, eine, eine ähm, ja, also eine Lo rosa Luxemburgianerin, würde mhm. ich sagen, fast, und ähm, ja, im Ganzen war es in Ordnung. Gut, super. Ich würde jetzt an der Stelle ähm, schon mal das Podium sozusagen öffnen. Wer, wer hat Fragen zum Film oder auch zum... Jörn Schüttrumpf weiß auch alles über Rosa Luxemburg. Ihr könnt ihn auch alles jetzt noch zu Rosa Luxemburg fragen. Ich mache eine Redeliste. Ja, mach du das. Und zwar alle können mich angucken, mir winken und dann gibt es ganz wunderbare Helferinnen und Helfer, die euch die Mikros bringen. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Da ist schon... Ja. Da, da. Die ersten beiden, genau, die Dame hier vorne und Hanna dann gleich hinter der Säule rechts, bitte. Ja, ich habe nur eine Frage, ob jemand vom Sender hier ist, weil ich wüsste gerne mal, ähm, warum dieser absurde Sendeplatz zustande kam. Ähm, darf ich darauf antworten? Immerhin noch vor Mitternacht. Ja, also erstens mal, vom Sender ist keiner hier, ähm, also direkt von den Verantwortlichen Zweitens mal, die Redakteurin kann das nicht platzieren selbst, das ist eine ganze Senderstruktur und ich finde das gar nicht so schlimm in Zeiten der Mediathek. Der Film ist hm. ab Dienstag Vormittag steht er in der Mediathek und ist mindestens eine Woche oder zwei drin. Es sind, die meisten Leute gucken gar nicht mehr um die Zeit, sondern gucken ihre, machen ihre eigenen Zeiten beim Gucken. Dann werden Sie ihn gucken. So. <lacht> Die ja, See außerdem, außerdem ist es immerhin, und damit hatten wir nicht gerechnet, es ist der Tag. Also es ist wenigstens, es wird am 15. gesendet, normalerweise kommt es Tage später. Und äh, Fast zur so gleichen Zeit, Jürgen. Also und es was? ist als anderthalb Aha. Stunden das quasi nach Ihrer Ermordung. Also wir sind sowas von dicht dran, jetzt äh, Spaß beiseite. Aber äh, durch die Mediathek hast du natürlich heute das Problem, äh, nicht mehr, was wir noch vor ein paar Jahren hatten, äh, dass man da nachts äh, aufstehen muss, um sich einen Film anzugucken. Und man und, muss ganz klar sagen, man rechnet damit, dass um 20.15 Uhr oder um 21 Uhr es nicht so viele Leute gucken würden. Und man guckt ja immer nach den Zuschauerzahlen. Und das ist auch keine Illusion. Es würde um 20.15 Uhr und um 21 Uhr würden es wahrscheinlich von den, von den Ratings sozusagen weniger Leute gucken als um 23.30 Uhr. Ist so. Das musste ich auch lernen, jahrelang ist da dann Hans? Ja, ich wollte zu der Depression sagen, vielleicht ist Melancholie der richtigere Ausdruck. Ich weiß nicht, ob es eine, ob es eine klinische Depression war oder eine Melancholie. Und als intelligenter Mensch kann man eigentlich nur melancholisch sein. Okay, es ist nicht meine Disziplin, und ich werde mich da jetzt auch zurückhalten. Ich empfehle Ihnen einfach, die Briefe zu lesen. Äh, aber für Ferndiagnostik... Äh, die Liebesbriefe, sind, inklusive der Sexszenen, Dann, glaube ich, wissen wir mehr. Okay. okay. Äh, ja. Ich äh, glaube, mehr kann man dazu jetzt nicht sagen. Mehr ist in diesem Film nicht wieder, wieder verschwiegen wird, wo es immer verschwiegen worden ist. Und auch in den Biografien ist es in der Regel nicht erkennbar. Und äh, Julia hat gerade die Arbeit... Ihre Dissertation über das, die Luxemburg-Rezeption in der Schöngeistlichen Literatur und in wissenschaftlichen Biografien. Und da sie jetzt ganz, ganz heftig nickt, habe ich gerade offensichtlich nichts Falsches gesagt. Bei Dublin natürlich. Naja, gut, bei Dublin kommt es. Hand? Weil... Ja, also äh, heute Abend um. Ab 21 Uhr gibt es die lange Nacht der Rosa Luxemburg auf dem Deutschlandfunk und die haben bestimmt mehr Zeit und da werden wir bestimmt, wer möchte, also ich werde da auf jeden Fall reinhören, weil ich denke, äh wer nicht hier beim Konzert ist, oder so, ja. <lacht> ja, ja, auch das kann man ja vielleicht auch über die Mediathek sich auch noch weiter anschauen, anhören, ja, vielleicht ist das eine gute Ergänzung zu dem, äh, wo wir alle ja immer auch denken, da fehlt ja eigentlich noch was. Ja? Wo er ja, ein toller Film ist. Hans, Danke aber reinhören ist falsch. Du musst alles hören ja. und nicht reinhören. Doch, also, aber erstmal reinhören, um alles gut, zu hören. Ja, gut. Ja, ja. ja, also die, die Sendung beginnt um 0.05 Uhr und geht bis 3 Uhr. Ich werde sie mir morgen anhören. Und die Kollegen waren dreieinhalb Stunden bei mir. Okay. Jetzt ist da hinten noch. Ja, äh, da hinten ist genau die Dame. Äh, ich habe eine technische oder dokumentarische Frage. Ich, mir ist bekannt, dass in der Nikolsburger, in der Schule, in der Sizilien Grundschule heute, in Wilmersdorf sie vor dem Hotel versteckt wurde. Ich sehe das immer nur in den Zeitungs- und Dokumentar, also nur in den Nähkästchen. Wieso wird das nicht erwähnt? Dann habe ich eine Frage, was Frauen und Feminismus angeht auch Ehe rechtet, wo sie auch mit vorgekämpft hat. Also das kenne ich noch aus der Frauenbewegung in den 70er, 80er Jahren. Also ich bin ein Kind der Frauenbewegung West-Berlin. Dann äh, denke ich halt auch, wenn man einen Familienwunsch hat, äh, ist es sehr traurig, dass man da traurig ist, wenn man dann kein Kind kriegt, weil der, das nicht funktioniert wegen diesen Kampagnen. Es ist auch keine Depression, sondern es ist eine normale Reaktion. Ich finde es immer sehr, es äh, ist immer eine Sache der Perspektive. Und wenn man beschimpft wird, wird man auch traurig, das ist auch normal. Oder wenn man Feinde hat und das hat man in so einem Kampf. Ja, das sind einfach mal so Fragen und dann habe ich noch ganz viele andere, aber die lasse ich jetzt weg. Okay. okay, vielen Dank. Habt ihr das erste verstanden? Ich habe das nicht ganz, es ging um das Nähkästchen, das habe ich mir irgendwie... Hot ja, wir haben irgendwie verstanden, ist... Hotel, Nähkästchen, Sizilien Grundschule. Erkältet. Also nee, <lacht> das ist nicht du, das ist die Akustik. Achso, ja gut, die Technik. Ja, alles gut. Ähm, also <lacht> mir ist bekannt, dass bei uns in der, Also ich bin Wilmersdorfer und Friedenauer. Kind. Also sozusagen, ich yeah. bin da geboren und Vorfahren und tralala. Und äh, mir ist bekannt, dass in der Schule meiner Kinder, in der Nickelsburger Schule, da ist auch immer damals so eine große Tafel gewesen, wo das drin so. steht, okay. dass sie dort versteckt worden ist. Und das Eden kam, war mir erst viel später auch nochmal bewusst, dass es ja in dem Hotel ist. Aber die Senatsschule ist halt auch ein Senatshaus. Und ich frage mich, warum solche Institutionen in so einer Kampagne nicht mit erwähnt werden. Es ist ja auch schon sehr wichtig, dass gerade Schulen und Senatsinstitutionen eben auch mit drinne verwickelt okay. werden. Da, danke. Also ja, das, das, das, gehört, das gehört einfach zum Kapitel, das wir vereinfachten. Äh, natürlich ist es richtig, dass Rosa Luxemburg aus der Mannheimer Straße in die Schule am nikolsburger Platz gebracht wurde. Dort hat man sie einige Stunden auf festgehalten. In der Zeit wurde Karl Liebknecht ins Eden gebracht und Karl Liebknecht zusammen mit Willem Pieck, sie waren ja drei Verhaftete, und Karl Liebknecht wurde als erster ermordet, dann kam sie aus der Nikolsburger, vom Nikolsburger Platz zum Eden, ist dann ermordet worden und, Lieb, äh, und Karl äh, Willem Liebknecht, Quatsch, Willem Pieck, gelingt es sich rauszudrehen. Und, äh, aber das ist alles, jetzt kann man alles nicht in so einen Film hinein also man wird, sie können bei jeder Szene werden Sie uns nachweisen können, was wir alles nicht erzählt haben beziehungsweise was wir verkürzt erzählt haben. Aber wir haben 53 Minuten und ein reiches Thema und insofern, äh, ja, das ist so wie bei, bei Lexika oder bei, bei Handbüchern über Personen, wenn wir Leute als erstes erzählen, wer alles nicht drin ist. Die findet man immer. Man muss einfach dann wirklich Wichtiges und Unwichtiges für, für einen unterscheiden. Anders kann das gar nicht passieren. Es gibt ganz viele Einzelheiten, aber da würden mir auch anderthalb Stunden nicht reichen, also die wichtig sind. Aber was ist nun wichtiger? Also und das, Die Entscheidung treffe ich dann irgendwann, anders geht es nicht. Mit Jörn natürlich immer an der Seite. Und was die Depressionen angeht, nein. Also wenn man die Briefe richtig liest, dann sieht man, und das ist ja auch nicht, also, warum darf denn Rosa Luxemburg nicht wirklich depressiv gewesen sein? Ja, Natürlich, eben. also, ähm, und man sieht das, und das ist nicht, also meiner Meinung nach, nicht nur Melancholie, das ist schon mehr, und das ist auch nicht, ähm, also das ist ja auch kein Makel. Aber ich finde auch nicht… Ich weiß nicht, vielleicht machen wir jetzt hier noch eine kleine Umfrage, also ich finde nicht, dass, es, dass der Film bei mir primär hängen geblieben ist, dass Rosa Luxemburg depressiv war, also überhaupt nicht. Wenn ich jetzt nochmal, ich wirklich, was habe ich angerichtet? Also alles, was ich sagen wollte, war nur, dass ich überhaupt erstaunt war, weil sie mir auch in dem Film immer als eine wahnsinnig wie gesagt, starke und lebenslustige Frau äh, so also habe ich sie ja, verstanden, sie, sie die, mit, mit ihren, Tag, die sie ihre hat, Kämpfe hatte, die sie ausgefochten hat, so ja. habe ich sie immer und ja, so sehe hat, ich sie auch nicht. Sie hat jeden Tag um ihr Quäntchen Glück geschachert, das stimmt, sie wollte leben und sie wollte mit allen Sinnen leben und ja. hat es immer Aber jeder, jeder denkende auch geschafft. Mensch hat das Problem auch. Es gibt ja genug, ja, über sicher. was man verzweifeln und, kann jeden und, Tag. Und, und, und, und diese Botschaft war uns einfach wichtig, ja. also dass wir dort nicht ein Revolutionsmonster haben, äh, äh, sondern äh, eine Frau mit allen Gefühlen und gepaart mit einer, mh, sagen wir mal, nicht allzu häufig vorkommenden Intelligenz. Ist euch, also ich finde, es ist euch gelungen. Mir wäre es, wenn überhaupt, ist es viel zu wenig Sex in dem Film, aber gut, das ist wieder gut. Ich glaube, da hinten hatten wir noch eine Frage, ist ja. das richtig? Und dann hier? Wo ist der, das zweite Mikro? Ist nicht an. Hallo? Drin? Hallo, hallo. Ist an? Okay. Um, sorry, aber ich frage mich, wie man einen Film über Rosa Luxemburg drehen kann in dem die zentrale Verantwortung der SPD-Führung für ihre Ermordung nicht an einer Stelle auch nur erwähnt worden ist. Das Sie Ganze leiden. auf die Einzeltat, darf ich zu Ende sprechen? Das Ganze auf die Einzeltat eines Waldemar-Papst zu reduzieren, das ist wirklich eine krasse Geschichtsklitterung, die sogar noch hinter das zurückfällt, wozu sich sogar Andrea Nahles neulich mal durchgerungen hat, nämlich zu erwähnen, dass äh, Gustav Noske derjenige war, wo man heute weiß oder stark vermuten darf, dass er den, den Befehl oder zumindest die Tolerierung gegeben hat, Rosa Luxemburg ermorden zu lassen, wobei auch das eine Geschichtsklitterung ist, weil hinter all dem natürlich Friedrich Ebert stand und die gesamte SPD-Führung, die damals eine politische Entscheidung getroffen hat, gemeinsame Sache zu machen mit dem Freikorps, mit der übelsten rechten politischen Reaktion, um die Revolution zu zerstören, was damit dann letztlich den Weg für die Nazis geebnet hat. Und zusammen mit diesem völlig abstrakten Bezug auf eine klassenlose Freiheit und völlig klassenlose Demokratie ist das ähm, etwas, was natürlich voll im bürgerlichen Mainstream steht, dieses Bild von Rosa Luxemburg, was hier gezeichnet wird und was, man, äh, was letztlich auch die FDP unterschreiben könnte. Sorry. So, live. Ja. Das ist ja eine, eine gute und interessante Anmerkung. Ja, genau. Leider habe ich den Herrn nicht gesehen, der gesprochen hat. Ja, kommen Sie vielleicht das, mal ganz kurz. Okay. Auch für die Antwort gut. kommen Sie so. doch mal ein bisschen näher. Ja, so, ist ja. Nein, Sie richtig ist okay. miteinander ist sprechen. Okay, ist okay. Ja. Ähm, was, was die Frage Noske und die SPD angeht, äh, Jörn und ich haben viel darüber gesprochen. Ähm, kein Mensch weiß wirklich heute, das ist auch eine Vereinfachung, ob das, was Papst gesagt hat, wirklich wahr ist. Also das ist so eine schwierige Geschichte. Und jetzt übergebe ich an Jörn, weil, weil, weil die Sache haben wir mehrfach besprochen und uns dazu entschieden. Also am liebsten würde ich dazu gerade in der art und weise wie das jetzt vorgetragen wurde eigentlich dazu gar nichts sagen wollen aber ähm, also das ist genau der ton äh, den ich mir für 2019 nicht mehr wünsche und den ich mir erst recht nicht mehr wünsche äh, an einem tag an dem wir einer frau wie rosa luxemburg gedenken aber jeder hat halt sein niveau okay äh, zweites dazu: es gibt... Äh, es für, aber eine, also, ja. bitte? Gut, also du gehst aber darauf ein. Ich gehe äh, drauf ein. Das ist doch, ja, also ich, ich, ich find, ist doch ein, im Sinne von andersdenkenden ist Also das Entschuldigung, ein ganz guter äh, zum Stil wird man sich ja wohl noch äußern dürfen. Entschuldigung, das war doch das, das Alles abwerten ist, für uns wurden Lügen unterstellt. Also jetzt, Entschuldigung, was war denn das jetzt eben? Und äh, es gibt einen einzigen Brief und den gibt es nur in Kopie aus dem Jahre 1970, der nach dem Tode von Papst äh, gefunden ist. Wir wissen nicht mal, ob, ob diese Kopie nicht gefälscht ist. Und dort steht drin, er hätte sich mit Noska abgesprochen. Äh, ich bin Historiker nicht Politiker, äh, und Nicht-Politiker äh, und bei Meinem Beruf gilt immer noch, äh, die ist einfach das Grundhandwerkzeugliche und dazu gehört, dass man zwei unabhängige Quellen haben muss, um eine Aussage. Und ich habe eine Kopie und das ist das einzige, was ich real habe. Und äh, dass Frau Nahles als Politikerin äh, so etwas sagt äh, und damit der Meinung ist, äh, was auch immer aussagen zu wollen, ist Ihre Angelegenheit. Ich bin ganz bewusst nicht in die Politik gegangen und werde es auch künftig nicht tun, aber als Historiker werde ich trotzdem mein Handwerkszeug ordentlich behandeln. Interessiert jetzt nochmal, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, also als die Frage gestellt wurde, gab es ja auch Applaus, ich habe ähm, nur um diese ähm, Interessenlage jetzt im, im Raum richtig äh, zu deuten, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, in dem Comic ging es ja, wird es ja ganz explizit er, erwähnt, also Noske als Person, der ist ja auch eine Figur, die da erscheint, äh, Ebert sowieso, also der ein Schüler von Rosa Luxemburg war, also diese Verflechtung kommt ja da, da zu Wort und das hätte man ja jetzt in dem Film, sozusagen ohne zu sagen, so war es, hätte man das ja auch erwähnen können. Also ich finde die Frage jetzt schon, schon berechtigt, abgesehen vom Ton, äh, also das würde mich tatsächlich interessieren, warum ihr euch entschieden habt, nur die, den Namen Papst zu erwähnen, Nosco und Ebert gar nicht zu erwähnen. oder da, da hattest du doch sicherlich deine Gründe. Das war jetzt aufgrund der Quellenlage, habe ich dich richtig verstanden? Oder? Das, ist, das hat was mit der echten Überlieferung, also ich meine Verdächtigungen. Also Paul Levi, Paul der Anwalt, hat im Auftrage von Leo Jogiches, der selber dann zwei Monate nach Rosa, am 10. März 1919 in Moabit äh, Hinterrücks ermordet wird, äh, hat ab Ende Januar, bis dahin hat der Levi nämlich selber im Knast gesessen, äh, die Ermittlungen zusammen mit einer Reihe von Leuten äh, und äh, worauf die natürlich besonders geguckt haben, waren natürlich die Zusammenhänge mit der mit dem Rat der Volksbeauftragten, also entspricht der provisorischen Regierung. Das waren also neben Ebert, Scheidemann, Noske, Bissell und Landsberg. Äh, äh, Levi ist an dem Punkt nicht weitergekommen. Er hat, äh, in, es gibt einen Artikel, ich habe die entsprechenden Bände vorheres Jahr äh, veröffentlicht, äh, hier sitzt eine Kollegin, die tapfer an der Erfassung der Texte mitgearbeitet hat und dort kann man alles nachlesen, was sich wirklich hat recherchieren lassen und Levi hat bis zu seinem Tod immer wieder zu diesem Mord gearbeitet. Er hat noch 1929 einen Verleumdungsprozess gegen äh, den, der, den der Militärstaatsanwalt angestrengt hatte, gegen einen Redakteur des Tagebuchs hat diesen Prozess geführt und hat diesen Prozess gewonnen, aber den Nachweis zu führen, dass es also eine Absprache gab mit der Regierung, ich bin fest davon überzeugt, dass es sie gegeben hat, aber es interessiert niemanden, wovon ich überzeugt bin, sondern es interessiert nur, was ich beweisen kann und ich kann es nicht beweisen. Und was ich nicht beweisen kann, setze ich weder auf Papier noch auf Zelluloid. Richtig. Gut, wir hatten noch äh, hier vorne eine weitere Frage. Ja, ich möchte gerne etwas dazu sagen, ähm, was im Film gezeigt wurde und was ich äh, sehr positiv finde und was bisher bei dem ganzen Gespräch äh, noch keine Rolle gespielt hat und was eigentlich auch eine Weltpremiere ist dass die Grabsteine der Eltern von Rosa Luxemburg gezeigt wurden, dass also dieser ja, jüdische Friedhof aus Warschau zu sehen war. Also ich hatte selber im letzten Oktober auch Gelegenheit dort zu sein und es ist ein sehr eindrucksvolles Erlebnis und ich finde das ist in dem Film, wie gesagt, man kann dann immer wieder betonen zu kurz, ja. aber äh, in dem Film ähm, auch auch Gut rüber gekommen und das wollte ich auch einfach noch mal für, für alle, die sich vielleicht auch nicht so gut mit Rosa Luxemburg auskennen, noch mal deutlich machen, dass das auch eine ganz neue Entdeckung ist, dass also ja äh, niemand in fast 100 Jahren danach gesucht hat äh, und dass das jetzt also zum ersten Mal auch in diesem Film, also auch diese, diese Spuren, diese Wurzeln, diese Familiengeschichte aufgezeigt wird. Ähm. Danke. Danke. Wir sind Markus, Micha, Tele und ich sind im vorigen Februar, glaube ich, in Warschau gewesen und dank Holger Pollet, der auch hier ist. Holger, bist du noch hier? Du warst eben hier drin. <lacht> er war jedenfalls da. <lacht> da sind wir auf diesen Friedhof gegangen und haben bei minus 17 Grad wirklich Minus 17 waren es da, wirklich, haben wir da gedreht und wir haben natürlich ganz viel gedreht. Aber auch das ist denn eine Entscheidung, ich hätte auch, wir hatten in einer Fassung, in einer, in einer ähm, Schnittfassung hatten wir den Friedhof ganz lang drin, wo wir dann aber gesagt haben, ja gut, aber wo sollen wir dann kürzen? Und deswegen sind wir froh, dass er erstmal, dass er erstmal überhaupt drin ist. Ja, es war bitterkalt. Jörn war mit, ja, klar. Und äh, es war, äh, auf diesem Friedhof haben wir zwei Stunden gedreht und ich hatte, war bis zur Hüfte quasi Eis. Aber, äh, es du trotz, hast gedacht, wir drehen fünf Minuten, aber du kanntest Markus Winterbauer nicht. Ich kannte nicht. Man, Markus Winterbauer bis dahin nicht. Oh, ist nicht, das etwa Kritik an Markus Winterbauer? Nein, Nein. Es war, Nein. <lacht> Nein. Mir, mir war sehr schnell klar, wenn jemand einen, Stein fast eine Stunde dreht, dann, äh, äh, dann werden das so tolle Aufnahmen werden und er wird genau die fünf Sekunden finden, oder äh, in dem Fall der Inga, äh, die dann dem Film also das Gut. verleihen, was sie eben dann noch verliehen haben. Also das ist... Aber es war ja, ein, also war ja eigentlich ein Kompliment an euch, dass ihr überhaupt damit ein bisschen Nein, ihren, aber ist, ihre ist Familiengeschichte... Nein, es ist natürlich das Verdienst Zeit. von Holger Pollet und eines Warschauer Kollegen, der vor einigen Jahren diese Steine entdeckt hat und äh, wir hätten überhaupt keine Chance gehabt. Richtig. Gibt es dann hier, ja, vorne, hier noch vorne noch eine? Ja, eine schaffen wir noch, dann... Ich hätte eine Frage zu den Biografien, die es über Rosa Luxemburg gibt. Da gerne von Ihnen eine Einschätzung. Aus den 60er Jahren ist der Peter Nettl, der schon vor 68 recht positiv über Rosa Luxemburg schreibt. Dann haben wir die Annelies Leschica, die Sie vorhin erwähnt haben, die ich manchmal ein bisschen... Klassenkampf prosaisch fand an einzelnen Stellen, ist eine SED-Historikerin und äh, die neueste ist von Ernst Pieper. Wenn Sie die drei Bücher nebeneinander stellen, ich lasse jetzt mal die Elsbieter Ettinger weg, äh, wie würden Sie die drei Bücher beurteilen? Naja, also wissenschaftlich äh, am korrektesten ist die von Haller Sie ist allerdings nicht ein Lesetext, äh, den man verschlingt. Äh, also äh, sie hatte ihren eigenen Stil und der gehört nicht unbedingt zu meinem Lieblingsstil. Äh, ist sie deshalb auch nicht im Film dabei? Nein, Annelies hatte abgesagt. Äh, und ja. ihr, ging es schon, okay. ihr ging es zwar noch einigermaßen, aber sie meinte, äh, äh, Film machen wir nicht mehr. Und ich hatte sie angefragt, selbstverständlich. Und äh, der Nettel ist sicher der, äh, der ohne Türch nicht äh, zu denken ist. Das wird nicht klar. Äh, es ging damals auch nicht. Äh, Türch ist der eigentliche, äh, derjenige, was ich vorhin schon mal sagte, auf dessen Schultern wir alle stehen. Felix Türch, also der Warschauer Historiker. 2015 gestorben und äh, der hat Nettel beraten und hat ihn noch mit Material versorgt. Und äh, ich finde Nettels Biografie nach wie vor die anregendste bei allen – das ist 1957 in erster Fassung, dann die zwei dicken Bände 1965, dann die 67er Ausgabe auf Deutsch und dann gab es noch die Volksausgabe, die gekürzte. Ich finde ihn nach wie vor anregend, natürlich hat er an vielen Stellen nicht recht, aber er stellt, er stellt die interessantesten Fragen und Ernst Pieper habe ich angefangen zu lesen. Das, was ich bis jetzt gelesen habe, hat mich jetzt, sagen wir mal, nicht besonders zu neuen Fragestellungen oder neuen Antworten geführt, aber das kann auf den nächsten 700 Seiten noch kommen. Gut. Danke, danke für Ihre Fragen, für Eure Fragen, danke vor allem an Euch, an Inga Wolfram und Jörn Schüttrum für den Film, Inga für Eure Arbeit und für das Gespräch jetzt hier, dass Ihr Euch den Fragen gestellt habt. Es ist bestimmt jetzt auch noch ein bisschen Zeit, wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause zum Trinken, Sprechen, was Essen und dann... Treffen wir uns zum dritten Block, wirklich dem, dem, dem Kunstblock mit einem, der beginnt mit einer weiteren Weltpremiere, kann ich schon mal sagen, die auch auf einen Warschauer Kollegen zurückzuführen ist, ja. auf denselben, äh, mit einem äh, Text, den er ausgegraben hat und äh, geht weiter mit, äh, also glaube ich für uns alle grandiose Überraschung, es geht um eine Oper über äh, Rosa Luxemburg aus Buenos Aires, wir haben ja einen Tanz zu Rosa Luxemburg, haben eine Performance und dann gibt es noch eine, eine Podiumsdiskussion etwas später und am Ende ein fettes Konzert heute Abend. Also das ist so ein bisschen, was, was uns noch, auf was wir uns alle freuen können. Und jetzt erstmal eine halbe Stunde Pause. Viertel nach fünf geht es hier weiter. Danke. <lacht>